Zebrafärblinge werden in der UFZ als Testzwecke eingesetzt, weil die Handhabung der Fische ziemlich einfach ist, sodass viele Experimente durchgeführt werden können. Insbesondere die Wirkung von Schadstoffen auf die Embryoeier, damit man sieht, inwieweit sie dann toxisch reagieren, also die Schadstoffe. Zu unseren Zwecken dient es hier einfach zur Darstellung. Also unter dem sterilwerkbahn arbeitet man, wenn man keimfrei arbeiten will. Das heißt, ähm, wenn man Bakterien isoliert, dann da keine anderen Keime mit darauf kommen. Man will ja wirklich nur diesen einen Stamm isolieren. Und ja, dann auch eigentlich Hauptsache wirklich, wenn man mit Keim und Mikroorganismen arbeitet.